Ja, das nächste Projekt ist auch wieder ein studentisches Projekt und ist ja fast schon äh, ein alter Bekannter beim E-Learning-Netzwerktag. Äh, Riedberg TV äh, ist auch im Rahmen der Self-Förderung gefördert worden, jetzt schon auch zum zweiten Mal. Und äh, was es da Neues gibt, das wird Ihnen jetzt Lars Gröber erzählen und äh, Luise Schulte, tut mir leid, ich habe Mein Name ist Lars Gröber und zusammen mit, mit Luise Schulte möchten wir Ihnen gerne das Projekt Riedberg TV vorstellen. Riedberg TV ist ein studentisches Projekt, das jetzt schon in der zweiten Self-Förderphase dabei ist. Also, wir waren auch schon beim letzten, im letzten Jahr dabei. Riedberg TV ist ein Videoprojekt, das sich über naturwissenschaftliche Themen dreht. Also, wir machen Videos eben darüber, was am Riedberg, am Campus Riedberg insbesondere, passiert. Und äh, wie schon gesagt, wir waren im letzten Jahr schon dabei, hatten äh, viele Ideen mitgebracht und äh, dann direkt nach diesem Vortrag oder nach, diesem, äh, nach dieser Veranstaltung sind wir dann direkt äh, losgelegt. Und äh, insbesondere haben wir jetzt einen Slogan: Behind the Science, oder Behind the Scene. Ähm, wir wollen hinter die Kulissen der Naturwissenschaften gucken und zeigen, was da sozusagen wirklich vor sich geht. Das Ganze dann so ein bisschen äh, weiter in die Öffentlichkeit ans Licht bringen. Und dabei haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen äh, Formaten. Eins davon ist das Interview, nachdem dem eben das W. abwarten gekommen ist. Ähm, und wir interviewen äh, Professoren, Fachschaftler, Angestellte der Institute und äh, fragen sie nach ihrem äh, Arbeitsalltag, um hands-on mitzukriegen, was denn da eigentlich passiert. Dann begleiten wir Exkursionen. Hier äh, ist, glaube ich, eine Biologie-Exkursion und äh, zeigen eben, was da passiert, auch damit Studenten eben wissen, interessiert mich das, möchte ich das gerne äh, auch machen und äh, letztens hatten wir mal ein, äh, äh, ein Video über AK Flieg und haben da diese Hochschulgruppe begleitet und gezeigt, was die machen. Auch das ist äh, naturwissenschaftlich interessant und es ist ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, was denn eigentlich äh, sonst noch so passiert. Ja, Zwei neue Formate, die wir jetzt auch noch haben, sind einmal das Erklärvideo, das ist... Ein Format, was zusammen in der Zusammenarbeit mit dem Projekt Starker Staat ins Studium entstanden ist. Hier geht es um äh, Chemie, also um Ruhesformeln, die erklärt werden. Und da werden zu, zum ersten Mal auch wirklich Inhalte in unseren Videos erklärt. Und wir erzählen nicht nur was über Leute, die Inhalte sonst erzählen. Ein weiteres neues Format, das sind Werbeclips, ist auch wiederum in der Kooperation mit Starken Staat entstanden. Hier geht es um die Vorstellung von den Workshops, die angeboten werden vom Starker Staat Studiumprojekt und die eben nicht so viel besucht werden. Jetzt haben wir viele Videos erstellt, die wollen wir auch irgendwo zeigen und das machen wir auf unserer Website. Die sieht so aus, die wird gehostet von dem studentischen Projekt Physik Online und damit die Leute auch auf unsere Website kommen, haben wir noch einen Facebook-Kanal, auf dem wir dann immer, wenn wir ein neues Video hochladen, einen Post machen und ja, verweisen auf die Website. Ähm, Ja, jetzt haben wir unsere Videos gesehen, wer steht dahinter? Das ist unser Team, wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir sind ganz schön viele und das sind auch noch nicht alle, die da drauf abgebildet sind. Das heißt, man sieht, Videoproduktion macht viel Arbeit, man muss drehen, man muss schneiden, das braucht Zeit und die ist nicht immer da neben dem Studium. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, Unterstützer. Wir haben schon einige Unterstützer, aber suchen natürlich immer noch wow. mehr Unterstützer. Hier vom Deutschlandstipendium haben wir auch eine Stipendiatengruppe, das heißt, da kommen ein paar, die übers bezahlt werden und bei uns mitarbeiten die kooperation starker start haben schon ange angesprochen über self natürlich unsere starthilfe fürs projekt überhaupt und physik online die uns eben unterstützen mit der website und mit technischen problemen ja. ausblick wir suchen wie gesagt förderer self wird wahrscheinlich irgendwann abbrechen wir können nicht ewig gefördert werden und brauchen aber eben diese Hibi Stellen, um wirklich die drehs zu organisieren um das zu schneiden und insofern, wenn Sie irgendeine Idee haben, wo man vielleicht Videos einsetzen könnte, dann sprechen Sie uns an, an am Stand.